Ein pH-Sensor macht aus chemischer Information Spannung, also eine elektrische Größe. Eine Batterie wandelt chemische Energie in elektrische Energie um. Grundlage dieser Phänomene ist die Elektrochemie. Wir wollen heute über elektrische Leitfähigkeit sprechen. Hallo und willkommen zu Basiswissen Physikalischer Chemie. Unser Thema heute Elektrolyte und deren Leitfähigkeit. Wie bewegen sich Ionen in Lösung? Metalle wie Kupfer oder Silber sind Leiter erster Klasse. Hier geschieht der Ladungstransport ausschließlich durch Elektronen. Hier sehen Sie das Elektronengasmodell von Silber. Die positiv geladenen Silberrümpfe sind fest im Kristallgitter. Die Elektronen sind frei beweglich wie ein Gas. Jedes Elektron besitzt die negative Elementarladung. Ein Mol Elektronen besitzen die Ladung 96.485 Coulomb. Das ist die Faraday-Konstante. Neben Metallen und Halbmetallen sind auch intrinsisch leitfähige Polymere, ICPs, Elektronenleiter. In Elektrolyten geschieht der Ladungstransport durch Ionen. Die Kationen besitzen die positive Ladung Z plus mal E, die Anionen die negative Ladung Z mal E. Wir können einen Elektrolyten zum Beispiel durch die Auflösung eines Salzes in Wasser herstellen. Die Plus und die Minus sind die Zerfallszahlen, Z plus und Z sind die Ladungszahlen der Ionen. Dabei entstehen immer genauso viele positive wie negative Ladungen, deren Anzahl wird durch die elektrochemische Wertigkeit Ne quantifiziert. Aus einem Mol Kochsalz entstehen ein Mol positive Ladungen und ein Mol negative Ladungen, Ne ist gleich 1. Die Ionen liegen im Elektrolyten hydratisiert vor, bei elektrischer Leitung wandert die Hydrathülle mit dem Ion mit. Aufgrund der starken elektrischen Wechselwirkungen der Ionen ist die Situation einem Elektrolyten in der Regel alles andere als ideal. Die Situation wurde von Debye und Hückel in der nach ihnen benannten Theorie beschrieben. Die Ionen sind im Elektrolyten durch eine entgegengesetzt geladene Ionenwolke abgeschirmt. Dadurch ist die effektive Konzentration a, die Aktivität, unterschiedlich zur einwahren Konzentration c. Mit dem Debye-Hückelschen Grenzgesetz kann man den Aktivitätskoeffizienten f berechnen. I ist dabei die Ionenstärke, eine Art erweiterte Konzentrationsangabe. Für eine Kochsalzlösung stimmen Konzentration und Ionenstärke überein. Eine Kochsalzlösung der Konzentration 0,5 besitzt einen Aktivitätskomponenten von 0,7, hat also eine effektive Konzentration von nur 0,35 mol pro Liter. In einem klassischen elektrischen Stromkreis mit Voltmeter und Ampermeter können wir die Leitfähigkeit eines Elektrolyten messen. Wenn wir in diesem Versuchsaufbau unsere 0,5 molare Kochsalzlösung geben und 5 Volt Spannung anlegen, fließen 0,25 Ampere. Sie entspricht einem Widerstand von 20 Ohm. Nach Normierung auf die Größe der Messzelle erhalten wir eine elektrische Leitfähigkeit Kappa von 5,0 Siemens pro Meter. Dies ist etwa eine Million Mal größer als die Leitfähigkeit von reinstem Wasser. Die Leitfähigkeit eines Mediums ist ein Maß dafür, wie viele Ladungsträger vorhanden sind und wie beweglich diese sind. Bei Elektrolyten hängt die Leitfähigkeit naturgemäß stark von der Konzentration ab. Wir können auf 1 Mol Ladung normieren, indem wir die Leitfähigkeit durch die Konzentration und die elektrochemische Wertigkeit dividieren. Wir erhalten dann die Äquivalentleitfähigkeit Groß-Lambda. Für unsere Kochsalzlösung beträgt sie 10 Millisiemens Quadratmeter pro Mol. Die Äquivalentleitfähigkeit ist ein Maß dafür, wie gut ein Mol Elektrolyt leitet. Bei idealen Elektrolyten wäre diese Größe konzentrationsunabhängig, also konstant. Bei realen Elektrolyten nimmt die Äquivalentleitfähigkeit mit abnehmender Konzentration zu, weil die Beweglichkeit der Ionen größer werden. Bei unendlicher Verdünnung, also Konzentration 0, können sich die Ionen frei bewegen. Die Äquivalentleitfähigkeit erreicht dann die Grenzleitfähigkeit Lambda unendlich. Die Annäherung an die Grenzleitfähigkeit ist für starke und für schwache Elektrolyte unterschiedlich. Bei starken Elektrolyten gilt das kohlrausche Quadratwurzelgesetz, für schwache Elektrolyte gilt das ostfalsche Verteinungsgesetz. Die Grenzleitfähigkeit vom Kochsalz beträgt 12,6-7 m² pro Mol. Diesen Wert können wir erhalten, wenn wir mehrere unterschiedlich konzentrierte Kochsalzlösungen vermessen. Und nach dem Kohlrauschen Gesetz extrapolieren. Die Grenzleitfähigkeit eines Elektrolyten hat zwei Beiträge: die Ionenleitfähigkeit der Kationen hier grün gezeichnet und die Ionenleitfähigkeit der Anionen hier rot gezeichnet. Diese Gleichung geht ebenfalls auf Kohlrausch zurück. Es ist das Gesetz der unabhängigen Ionenwanderung. Aus tabellierten Ionenleitfähigkeiten kann man so für beliebige Elektrolyte Grenzleitfähigkeiten berechnen. In der Regel leisten Anion und Kation einen unterschiedlichen Beitrag zur Leitfähigkeit. Dies wird durch die Überführungszahl T quantifiziert. Das Chloridion leitet zum Beispiel deutlich besser als das Natriumion. Die Überführungszahl T beträgt 0,4. Das bedeutet 40% des Ladungstransports in Kochsalzlösung geschieht durch die Kation, 60% durch die Anionen. Die Grenzleitfähigkeit eines Ions hängt vor allem von seinem hydrodynamischen Radius ab, das heißt wie groß es ist inklusive Hydrathülle. Kalium-Ionen leiten zum Beispiel besser als Natrium-Ionen, weil Kalium-Ionen eine kleinere Hydrathülle haben. In Wasser leiten H-Ionen und H-Ionen mit Abstand am besten. Dies liegt daran, dass diese Ionen einen speziellen Leitfähigkeitsmechanismus benutzen, den Grotusmechanismus, der hier dargestellt ist. Mikroskopisch lässt sich die Leitfähigkeit wie folgt beschreiben. Die Ionen befinden sich in einem elektrischen Feld. Die Feldkraft beschleunigt die Ionen zunächst nach rechts, bis sie von der Reibungskraft auf eine konstante Driftgeschwindigkeit abgebremst werden. Die Driftgeschwindigkeit hängt ab von der elektrischen Feldstärke Groß E und von der Beweglichkeit U. Die Ionenbeweglichkeit U lässt sich einfach aus der Ionenleitfähigkeit und der Faraday-Konstante ermitteln. In Kochsalzlösungen besitzt damit das Chloridion die größere Beweglichkeit. Die Chloridionen haben also in dieser Lösung eine größere Driftgeschwindigkeit. Lassen Sie uns zusammenfassen. Für die komplette Beschreibung eines Elektrolyten benötigen wir dessen elektrochemische Wertigkeit, dessen Ionenstärke und dessen Aktivität. Neben der klassischen elektrischen Leitfähigkeit Kappa wurde für Elektrolyte die Equivalentleitfähigkeit Lambda eingeführt.